Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute spielen wir mit der Oculus Quest In This Unchained und In This Unchained ist ein Exklusivtitel für die Quest. <lacht> leider, leider, leider, erscheint es erstmal nicht für den PC, aber äh, ja, kann eventuell noch kommen. Aber jetzt erstmal zur Quest-Version. Ähm, ja, die hat natürlich auch... Große Vorteile, wie der Name schon sagt, wir sind losgelöst von den Fesseln und äh, können uns frei im Raum bewegen, können draußen spielen und ja, allein das Feeling gerade, sich immer wieder drehen zu können, ohne dass das Kabel stört, war natürlich genial. Ähm, Zielen geht echt äh, super, also ich habe jetzt keine großen Probleme gehabt. Kleines Manko, ich ziehe gerne den Controller komplett so, dass er so neben dem Ohr ist. Da gibt es dann ein bisschen Probleme mit der Quest-Version, weil die Kamera den Controller nicht mehr richtig, richtig tracken kann. Und ja, da gibt es natürlich dann so kleines, kleines Problem. Aber äh, wenn man dann wirklich nur so zieht, äh, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und man, man trifft die Feinde auch, wenn sie weiter weg sind. Also kein Problem. Grafikabstriche muss man natürlich machen zur PC-Version, ist natürlich auch ganz klar. Trotzdem, äh, ja, gefiel mir echt gut. Also, ähm, ich habe jetzt keine großen Schnitzer gesehen, keine großen Probleme. Ähm, die neue Map, The Abyss, ist äh, ja, so ein Höllenthema angelehnt, ist äh, sehr rot-dunkel und ähm, ja, Hölle halt. <lacht> Äh, vorab, ich bin nicht zum Endgegner gekommen, äh, also das ist wirklich nur so ein kleines äh, First Impression, First, äh, First Einblick, wollte ich schon sagen, äh, erster Einblick und äh, ja, den wollte ich euch jetzt zeitnah wirklich präsentieren. Ich werde es natürlich nochmal probieren und mal schauen, ob ich dann bis zum Endgegner komme, mal schauen. Aber äh, der Entwickler sagt schon, es soll wohl 50% mehr Inhalt bieten als der Vorgänger, so habe ich es verstanden. Und äh, ja, da lassen uns einfach mal überraschen. Das ist die preview version ähm, Es sind schon Sachen freigeschaltet, die man sonst im Spiel als freischalten muss, wie die Armbrust, mit der ich aber jetzt noch nicht gespielt habe. Äh, also ich spiele mit dem Bogen irgendwie lieber. Und äh, ja, es gibt äh, gewisse Sachen noch nicht, die in der Vollversion auch enthalten sind. Ähm, ja. Aber äh, gut, es ist ein erster Einblick für euch, dann könnt ihr euch entscheiden, lohnt sich das Spiel am 23.07. zu kaufen? Also ich finde schon, also äh, mir hat es jetzt echt mega Bock gemacht und man kann das echt so lange spielen und äh, so oft und die, äh, ja, die Level ändern sich ja sowieso immer. Was mir jetzt bei The Abyss gefehlt hat, ist die Hintergrundmusik, aber da es eine Preview-Version ist, kann das natürlich auch noch kommen nachgereicht werden. Also, äh... Das hat mir so gut gefallen bei Indes, äh, dieses, ja dieser Mönchgesang äh, zwischendurch mal, ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz, cooles Game, super umgesetzt, die Portierung äh, funktioniert echt super, aber ich würde sagen, schaut euch das selber äh, mal an und äh, ja, viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Indes Unchained und ja, Unchained passt, denn wir sind ohne Kabel, also ohne Ketten. <lacht> Das ist das Gute. Ich kann mich jetzt hier drehen, wie ich will, im Raum. Das Kabel stört nicht mehr. Also das hat bei dem Spiel auch echt schon gestört. Also in VR stört es eigentlich immer. Aber ähm, bei dem Spiel hat es mich persönlich oft gestört. Ich zeige euch hier eine Preview-Bild. Das heißt, äh, es ist eine abgeänderte Version zur Vollversion. Wir können gleich direkt in The abyss ähm, Das wird sonst immer erst freigeschaltet. Und, oder man muss es erst freischalten im Vollspiel. Wir haben schon äh, Bogen- und armbrust da stehen, die wir auch sonst erst freischalten können, die Armbrust, und ja, Paradise Lost ist auch noch nicht verfügbar, kommt auch erst später rein, und äh, ja, aber trotzdem, ich bin gespannt auf diese Version hier, die Oculus Quest Version, und äh, ja, auch wenn die Grafik wahrscheinlich ein bisschen abgespeckt ist, sieht es aber trotzdem echt gut aus, finde ich, also, ich glaube nicht, dass das Spiel der Spielspaß einen Abbruch tut, wenn es hier ein bisschen schlechter als im PC aussieht. Besonders ohne Kabel macht das nochmal, ja der Spielspaß ist dadurch enorm angehoben, finde ich, ist auch nochmal was ganz anderes und ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach vorne. Also Bewegung ist wie immer mit dem Bogen oder hier diesen, diesen Splitter, den wir per äh, Grip-Taste haben. Und äh, ja, im normalen Spiel hat man noch die Möglichkeit oder in der, der PC-Version die Möglichkeit auf äh, sich langsam sofort bewegen. Das ist momentan hier auch noch nicht drin, also wir können uns nur per Snap-Turn, per Teleport bewegen. Aber okay, äh, wird bestimmt noch nachgereicht und da es eine preview bild ist, äh, kann man davon noch absehen. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Bogen an. Also ähm, ja. Der sieht auch leicht abgeändert aus zur normalen Version, was ich so gesehen habe. Ich habe es aber auch schon länger nicht mehr getestet. Von daher kann natürlich sein, dass es ein bisschen äh, ja, anders jetzt aussieht, auch in der PC-Version. Und hier ist der Abyss ist so ein bisschen ja, höllenmäßig angehaucht das Ganze. Und was haben wir da oben noch? Was momentan nicht zur Verfügung steht? Unveilable in Preview Build, also da können wir auch nicht rein. Und ich würde sagen, ja, let's go, und ich zeige euch sehr Abyss. Mal gucken, was uns da erwartet. Need a break, exit the game, and continue from this point, when you're ready. Nein, wir wollen jetzt nicht hier raus, wir wollen spielen. Ja, wie wir sehen, ist schon viel, viel düsterer als, das, als die normale Map. Und äh, ja, mal schauen, was uns hier so erwartet und was für Gegner so kommen. Okay, das wird wahrscheinlich auch am Anfang nicht sein, denke ich mal, dass man sich hier schon Sachen aussuchen kann. Und äh, ich würde mir gerne hier auch den schnappen. So und dann den noch. So, jetzt haben wir Eis, Feuer und Normal. Das Ganze können wir immer hier auswählen, an den Buttons. Wir spielen erstmal mit den normalen weiter und äh, ja, let's go. Ich glaube, unser HP ist auch ein bisschen angehoben, damit wir eine Chance haben, weil man muss für diese Map hier echt äh, extrem gut sein und äh, sich vorbereiten in der normalen Map. Und äh, ja, mal schauen, ob wir überhaupt eine Chance haben hier. Ah, oh, Der war schon mal gut, der war schon mal sehr gut. Oh, Leute! <lacht> Klappt ja schon mal gut, ne? Oh, da kommt, da kommt was Fliegendes. Wollen wir mal so einen Sniper-Schuss probieren? <lacht> ne, den kriegen wir auf keinen Fall. Okay, probieren wir mal hier irgendwo zu landen. Okay. Mir fehlt hier noch ein bisschen Musik, wie es in einem anderen immer war. Na komm. Okay, da haben wir wieder irgendwas gehört. Ah, da! Wir hatten auch noch ein Schild, oder? Ja, okay. Manchmal, wenn ich nachladen will, nimmt er nicht direkt den Pfeil kann natürlich an dem Tracking liegen von der Quest. Na. Okay, wo wollen wir hin? Dich kennen wir doch, oder? Okay, Grip-Taste auf dem Bogen-Controller. Dann haben wir unser Schild. Die sehen nicht mehr ganz so toll aus, die Ritter. Wie in der PC-Version, aber gut. Shut the fuck up! Okay, wo willst du hin? Klar, muss man hier Abstriche machen, was die Grafik anbelangt, aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Also für die Quest-Version ist echt super. Auch hier in der, in der Weite, der Turm, der sieht echt noch cool aus. Klar ist das, auf den Gegner, wo ich jetzt ziele, der ist in der PC-Version natürlich ein bisschen besser zu, zu sehen. Ich, ich treffe den auch noch. Aber... Ähm stört mich jetzt absolut nicht. Oh, können wir noch auf die Dächer? Ja, auf die Dächer können wir auch noch. Komm, wir landen mal da unten. Oder ist das schon zu weit weg? Nee. Also mir speziell fehlt hier echt Musik. Komm, wir nehmen mal die Brandpfeile. Das gerade freigeschaltet bekommen. Okay. So, ist noch irgendwas? Naja. Nee, ne? Da, so nochmal hier so ein... Das macht am meisten Spaß irgendwie von, von dieser Entfernung anvisieren und, und dann auch eventuell auch noch Treffen, wenn man Glück hat. So, da wollen wir auch noch hin, oder? Ja, okay, sollte jetzt. Ah, ja, der hat direkt ein ins Gesicht gekriegt. Aber Level Design gefällt mir echt total gut. Komm, da wollen wir auch noch hin. Hier ist auch nicht so ganz klar, in welche Richtung man muss. Das war ähm, in der normalen Version oder in der normalen Map. Besser ersichtlich, fand ich. Aber gut, es, es soll natürlich auch schwieriger werden. Gut, Texturen sind, sind okay. Oh, da ist da ist irgendein Hex oder so. Burn, Baby, Burn. Ah, der hat der hat gesessen. Okay. Schrapnell Blast. Ich bin eigentlich mit unseren Pfeilen momentan zufrieden. Ne, ich bleib bei denen. Aber wenn wir jetzt keine hätten, ist man natürlich froh, dass man überhaupt spezielle Pfeile bekommt. Gucken wir hier nochmal. Wow, okay. Jetzt müssen wir... Hoch, hoch. unser <lacht> Kollege. Okay. Aber wir nehmen erstmal wieder normale. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen, dass wir hier wirklich nochmal schwierige Gegner kriegen, aber denke ich mal schon. Kann natürlich auch sein, dass ich vorher sterbe. Unholy wind, wind, push them away. Wie viel hätten wir denn davon? 20. Egal. können wir probieren. Eis kennen wir alle. Unholy Wind kenne ich noch nicht. Gerade kamen irgendwelche Geräusche. Das hört sich so an, ob einer hinter mir wäre. Oder seitlich. Okay. Ist da der Platz, wo wir hin müssen? Ja, kannst du schreien. Junge! Bring down the heavens. Oh, jetzt, jetzt wird's aber hier interessant. Komm. Die will ich jetzt alles ausprobieren. Sechs. So, machen wir erstmal Unholy Wind. ein Gegner? Kommt man hier jemand? Nee. Okay. Sind wir, sind wir jetzt wieder am Anfang? Ja, oder? Ja. <lacht> wir sind wieder am Anfang. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wenn wir relativ schnell mal nach vorne kommen. So, Da ist der Anfang und wir wollen eigentlich wahrscheinlich in die Richtung, oder? Ja, ja, ja, ja. Okay. Sorry, Leute. Mal gucken, wie wir da runterkommen. Am sichersten. Naja, naja. Also, das ist jetzt nicht so der Burner. Mal gucken, was der nachher bringt. Okay, da oben ist noch. Okay, da ist so ein kleiner Endgegner. Komm! Hässliche Kreatur, du! Okay, der sieht schon äh, gefährlicher aus. Da ist doch noch irgendwas. Die Ritter kommen mir irgendwie hier größer vor. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein bisschen was Größeres erledigt. Oh, das ist so herrlich ohne Kabel. Ne? Auch wenn ich mich wahrscheinlich nicht so mega viel bewege. Ist trotzdem äh, schöner als sonst. So. Jetzt geht es nach da. Da, wo wir hin sollen. Da ist gar keine Gegner mehr auf uns. Was sagt ihr zum Level-Design? Also, bisher gefällt es mir ganz gut. Aber die erste Map äh, hat natürlich auch was für sich, finde ich. Besonders äh, für Leute, die nicht so wirklich gerne im Dunkeln spielen. Weil das ist schon ziemlich dunkel gehalten, das Ganze hier. Okay. Habe ich jetzt hier eventuell wieder so einen Shop? Need a break. So, mit Gold können wir uns hier jetzt irgendwas kaufen. Restocks Ammo for One Arrow Type. Also wir haben jetzt äh, fünf noch von denen, 19 von denen. Wir müssen eigentlich nicht unbedingt irgendwas kaufen. Ne? Heilung? Heilung, komm. Heilung nehmen wir mit. So, ein Heilungstrank. Und dann geht es auch weiter. So, weiter geht's nach Mordor. Wow. So. Da ist einer. Machen wir hier mal. Wow! Direkt Headshot. So, den verpassen wir auch direkt einen Headshot. Ach, da ist, guck mal, da ist so ein Kollege. Den mögen wir gar nicht, ne? Okay, hat er automatisch genommen. Okay, schauen wir mal, was war sonst noch hier erleben dürfen. Wow, hier brauchen wir schon schon eine Lampe. Oh, guck mal, die dicken Engel. Man könnte natürlich auch da hoch. Komm, wir ballern erstmal auf die hier. Okay, komm, die holen wir uns. Ah, oh, der hat mich noch erwischt. Den habe ich nicht gesehen, den kleinen fetten Engel. Ich würde gerne gucken, was da oben noch ist. So ein hässlicher Typ ist da. Oh, Sebastian, treff! Da unten fliegt was, habe ich gerade gesehen. Okay. Nee, da, da ging einfach was. Alter, da hab ich mich erschrocken. Ich wusste, hier kommt irgendwas auf mich zu. Alter. Mein Herz. Boah, du bist hässlich. Definitiv. Aber geht alles echt leicht von der Hand, zielen und ich würde jetzt sagen, dass ich nicht der beste äh, Schütze hier bin, aber trotzdem treffe ich die Gegner, auch wenn die ein bisschen weiter weg sind. Also ich finde es vollkommen in Ordnung. Ach, da ist wieder so ein, kriege ich den von weiter. Bisschen drüber, oder? Scheiße, ne, den krieg ich nicht. Okay, komm, ein bisschen näher ran. Oh Gott! Ich wollte mich eigentlich wegteleportieren, aber im Eifer des Gefechts... Ach, guck mal da. Kleine Dicke da wieder. Da, den kriegen wir. Schade. Der will es aber jetzt wissen, ne? Slow them down. Aber der ist aber sneaky, ne? Sneaky, sneaky. Also die sind echt gut, wenn eine, eine mega Truppe da ankommt. Die kann man dann wegfegen und dann erstmal auf dem, auf dem Boden die Leute ausschalten. Warum kriege ich denn nicht? Weil ich schlecht bin. Gut, dass der genauso schlecht zielt wie ich. Okay, Kopftreffer sind immer gut. Also die Map ist echt riesig. ich das auch noch nicht zu oh den habe ich sogar erledigt wow komm ich will aber ich will Action <lacht> Okay. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob er von hinten kommt. Huh, Let the dogs out. So, ähm, ich glaube, die sind echt magisch. Ähm, wir Packen die die weg. Ja, ja, ich bin dafür. <lacht> also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass ich auf der PC Version ein bisschen einfacher zielen konnte. Wo ist er hin? Taucht jetzt irgendwo neben mir auf, oder? Wo ist er hin? Verdammt! Okay. Aber hoch brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber oh, wir können ja relativ schnell runter. Von daher ist es ja auch egal. Ne, komm. Richtung. Dürfen Sie es nicht ablenken lassen. Also einmal Snap Turn benutzt, schon äh, weiß man nicht mehr ganz genau, wo man war. So, da wieder runter. Da, da hört sich gerade was. Ja, im Flug. Ah, das, das, ich mag eigentlich den, den Bogen immer relativ weit spannen und dann spackt die Octus Quest natürlich ab, also muss man ein bisschen weniger dran ziehen. Ah, oh, das ist wieder so ein Dicker. Wow! Okay, dann haben wir auch. Ich weiß nicht, nicht, nicht die ganzen Feuerpfeile verballern. Nein, weg, weg, weg. Huh! <lacht> Fire at the okay. Oh, der hat gesessen. Okay, der Irgendwo kommt das, was? Hab ich doch gewusst. Komm. Hm. 20. Versuchen wir erstmal damit klarzukommen. Sprengpfeile waren das, okay. Damit komme ich klar. Sollen wir mal gucken, ob wir da oben hinkommen. Nee, okay. Da gibt es keinen Weg. Wow. Explodiert da nichts? Ich bin down, ich bin down. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Vierter Platz. Lasse Mautensen, das Get to the Job of VR. <lacht> Ja, von dem Kanal habe ich auch schon mal gehört oder habt ihr was von gesehen, der macht so ein bisschen auf Ani. Ja, ähm ja, mehr will ich euch auch gar nicht, eigentlich gar nicht zeigen. Ähm also, Fazit, die Oculus Quest Version funktioniert echt super. Ich bin echt begeistert. Und äh, ja, wir können hier, wie gesagt, noch unser. Unser Bogen, ne? damit kann man natürlich auch spielen, damit kann man viel weiter oder viel schneller schießen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man sich damit vernünftig fortbewegt. Weil äh, ich kann hier nur den spannen und egal. Oder? Ah, ne, okay. Ja, mit den Buttons kann ich dann hier wirklich... Ja, ist natürlich cool. Also man kann hier echt relativ schnell... Auch nachladen. Vielleicht ein bisschen schneller sogar als, als mit dem Bogen. Aber äh, mir persönlich gefällt der Bogen besser. Aber es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Äh, vielleicht macht es am Ende sogar Sinn, den zu nehmen. Aber den muss man wirklich im vollen Spiel freischalten. Den hat man nicht so äh, von Anfang an. Macht wahrscheinlich auch Sinn, dass man erstmal ein bisschen mit dem Bogen zockt. Ja, 8% ist nicht viel, aber ich wollte euch hier das Spiel zeigen und äh, also ich bin begeistert von Indes, äh, von der Quest-Version, also ich, ich habe jetzt nichts zu meckern, ähm, wenn man die Grafik, ähm, ja, Einschnitte so ein bisschen äh, sieht, ist es vollkommen in Ordnung und ja, aber wie ihr ja seht, sieht trotzdem echt fantastisch aus und, und hat einfach was. Die neue Map gefällt mir auch gut, ist natürlich so ein bisschen mehr dunkel gehalten, äh, die andere war äh, ziemlich hell, außer wenn man so ein bisschen in den ja, Katakomben, sage ich mal, war. Aber echt top gemacht, top Umsetzung und äh, ja, ich bin gespannt, äh, was die nächsten Updates bringen und äh, mit der ist haben wir wirklich, ähm, ja, der Entwickler schrieb so 50% mehr Inhalt als die äh, normale PC-Version und ja, da können wir uns auf mehr freuen. Ich werde es definitiv nochmal zocken und äh, vielleicht euch bei der Vollversion das dann nochmal zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, der kleine Einblick hier. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und äh, ja, lasst mir doch einfach ein Abo da, würde mich freuen, äh, ja, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet. Und äh, ja, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt, wenn es Livestreams gibt und so weiter und so fort. Also äh, ja, Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.